Wir haben hier zwei Geschäftsfälle vorliegen aus dem Kreditbereich. Gucken wir uns mal hier den ersten Geschäftsfall A an. Und zwar haben wir hier eine Kreditaufnahme. Wir haben einen Zinssatz, eine Laufzeit. Und die Frage ist, wie hoch ist die Kreditsumme? Gut, da könnte man auf die Idee kommen, hier die Zinsformel anzuwenden, die Formel nach K aufzulösen und dann die Werte einsetzen. Wir haben P gegeben, wir haben T gegeben. Aber wie sieht es denn mit den Zinsen aus? Wir haben ja einen Wert 5240 gegeben, das ist aber die Tilgung am Ende der Laufzeit inklusive Zinsen. Das heißt, wir haben gegeben den Zinssatz, die Laufzeit und das Kapital plus Zinsen. Das hier sind die 5240. Das heißt, ich weiß weder die Höhe des Kapitals noch die Höhe der Zinsen. Das heißt, ich kann die Zinsformel hier nicht anwenden, da weder Z noch K bekannt sind. Schauen wir uns den zweiten Geschäftsfall hier B an. Ein ähnlicher Fall, auch hier eine Kreditaufnahme, Laufzeit ist gegeben, Zinssatz. Und jetzt habe ich hier einen Wert 1974 gegeben. Und zwar ist das die Banküberweisung. Das heißt, das bekomme ich am Anfang für den Kredit auf das Bankkonto überwiesen, wobei die Zinsen schon abgezogen sind. Auch hier ist die Frage, wie hoch ist die Kreditsumme? Auch hier weiß ich weder das Kapital noch die Zinsen gegeben ist der Zinssatz, gegeben ist die Laufzeit und gegeben ist das Kapital, aber abzüglich der Zinsen. Das heißt, K-Z minus ist hier gegeben. Auch in diesem Beispiel weiß ich weder die Höhe der Zinsen noch die Höhe des Kapitals. Und wie wir das ausrechnen, das gucken wir uns jetzt an, denn es gibt ein Hilfsmittel. Dieses Hilfsmittel heißt relativer Zinssatz. Mit diesem können wir die Höhe des Kapitals berechnen. Schauen wir uns den Geschäftsfall A an. Wir haben hier zur Erinnerung gegeben den Zinssatz, die Laufzeit und die Kreditsumme plus die Zinsen. Und wenn das vorliegt, dann müssen wir den relativen Zinssatz anwenden. Dazu stellen wir folgende Schema auf. Wir haben den Kredit plus Zinsen, gibt die Rückzahlung, die ist gegeben mit 5.240 Euro. Was noch gegeben ist, sind die Zinsen mit 8%. Diese 8% kann ich jetzt aber nicht auf die 5240 ansetzen, denn diese 8% sind PA, also bezogen auf 365 Tage. Die Laufzeit beträgt aber 219 Tage. Das heißt, was ich machen muss, ist, diese 8% relativ zur Zeitspanne umzurechnen auf 219 Tage, deswegen relativer Zinssatz. Das mache ich wie folgt. Ich rechne erstmal den Zinssatz für einen Tag aus. Das heißt, ich teile die 8 durch 365 und nehme das Ganze dann mal 219, um eben auf 219 Tage das Ganze umzurechnen. So, da kommt raus 4,80. Das gibt nicht immer so schöne gerade Zahlen nach dem Komma, deswegen gibt man diesen Zinssatz immer mit 4 Stellen nach dem Komma an. Die allgemeine Formel sieht wie folgt aus. So, jetzt habe ich also den relativen Zinssatz für 219 Tage berechnet und diese 4,80, die kann ich jetzt ansetzen als die Zinsen und eben in Bezug auf die 5.240 Euro setzen. Wir haben hier Kredit plus Zinsen, gibt die Rückzahlung, das ist das vermehrte Kapital, das heißt 100% eben plus die 4,80, das heißt das hier entspricht 104,80% und die Kreditsumme. Beziehungsweise das Kapital entspricht dann 100%. Und jetzt kann ich also hier mit, der, ja, mit dem Dreisatz das Ganze berechnen. Zum Beispiel 5240 mal 4,80 geteilt durch 104,80 gibt dann 240 Euro. Das ist die Höhe der Zinsen. Und dann muss ich hier einfach hochrechnen: 5240 dann minus 240 ergibt die Kreditsumme. Das war ja auch gefragt. Und wir haben hier eine Kreditsumme von 5.000 Euro. So, schauen wir uns noch den zweiten Geschäftsfall B an. Der ist ja ganz ähnlich. Wir haben ja auch hier den Zinssatz gegeben. Wir haben die Laufzeit gegeben. Jetzt ist aber nicht K plus Z, sondern es ist die Kreditsumme abzüglich der Zinsen gegeben. Also K minus Z. Das schlägt sich dann auch im Schema nieder. Wir haben jetzt hier also Kredit minus Zinsen. Und das ist dann die Auszahlung. Das verminderte Kapital. In diesem Fall also 1974 Euro. Vermindert deswegen, da ja hier die Zinsen abgezogen sind, ist die Kreditsumme höher als die Auszahlung. Von der Berechnung geht das jetzt aber ganz genauso. Wir müssen hier wieder den relativen Zinssatz anwenden. Das heißt, diese 6,5% PA umrechnen, relativ gesehen, auf die Zeitspanne von 73 Tagen. Und dann kann ich hier die Prozent ansetzen für die Zinsen und dann über den Dreisatz die Zinsen berechnen und den Kredit berechnen. Das ist jetzt deine Aufgabe und ich denke, das kriegst du hin.